Was das? Mr. Hazard? Hör mal zu, wohl auch. Ach, was gibt's? Was ich habe gehört, die macht einen 49-Stunden-Stream. Ja, das, das ist wichtig. Herr Max Maxplosion und ich wollen dabei mitmachen. Aber wir haben keinen freien Platz mehr. Ihr habt freien Platz zu haben für uns. Okay, Herr also ich sehe, was ich machen kann. Mach das einfach. Und was hat er gesagt? Er hat mehr als genug Platz für uns. Jawohl! Ja. Was ist denn da noch? Oh, hey. Was ist denn so so, dass Stream? das kriegen? Lass man's sehen. Es ist Freitag, oder? Ja. ist also Samstag. Aha. Uh -huh. Komm wieder mit dem Son Sonntag. Um 6? Wann solltet bitte die Welt retten? Um 9? Schaffen wir das? Ich denke schon. Ja.